Hi! In diesem Video möchte ich einmal die Fähigkeiten der Logitech Brio 4K Streaming Edition als, nun ja, wie der Name schon sagt, 4K-Kamera demonstrieren. Die genauen verwendeten Einstellungen sowie sämtliches Equipment blende ich für euch einmal ein. Außerdem schreibe ich es in die Beschreibung des Videos. Ihr könnt euch also aussuchen, ob ihr jetzt das Video pausiert, um euch alles in Ruhe durchzulesen ob oder ob ihr später in die Beschreibungen schaut. Hauptsächlich soll es hier ohnehin um dieses Bild gehen. Ja, ist das hier eine 4K-Kamera? Wenn ich mir das Bild so gerade in der Vorschau anschaue, ich bin nicht wirklich überzeugt. Und zwar aus dem Grund, dass diese Kamera einfach viel zu sehr rauscht und dass das Bild viel zu körnig ist. Wir haben hier einfach nicht den Detailgrad einer 4K-Kamera, außer vielleicht bei kleinen Details, so wie einzelnen Haaren, die besser rausgestellt werden. Da fällt es wirklich auf. Aber dass es so spezifisch, die Haare sind, wo sowas auffällt, aber andere Details dann wiederum vollkommen untergehen oder einfach vollkommen interpoliert werden, das zeigt einfach mal, dass diese Kamera eigentlich bloß Trickserei betreibt. Das, was ihr seht, ist nicht wirklich ein 4K-Bild. Und komischerweise, es macht auch keinen Unterschied, ob ich jetzt das Licht im Hintergrund aus habe oder nicht. Schaut euch dieses Rauschen an. Und schaut euch dieses Rauschen an. Es ist genau das gleiche, abgesehen davon, dass jetzt eben der Hintergrund heller ist und es dadurch vielleicht nicht ganz so viel auffällt. Viel zu verrauscht, viel zu wenig Detail. Ich würde sagen, als Full-HD-Kamera für streaming -Edi äh, Streaming Edition... <lacht> Streaming-Anwendungen ist sie durchaus geeignet. Aber... Sagt ihr mir, was haltet ihr von den 4K-Fähigkeiten dieser Kamera? Schreibt es mir in den Kommentaren oder wo auch immer ihr mich sonst findet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.